Errare humanum est. Irren ist menschlich. Den Spruch kennt jeder und ist die beliebteste Ausrede, wenn man einen, wenn man hier in Bayern sagt, schmarren gemacht hat. Ich habe mir heute Gedanken gemacht, was der Satz für die Beziehung bedeutet. Normalerweise meint man mit dem Spruch, dass es normal ist, gelegentlich einen Fehler zu begehen. Aber vielleicht hatten die Lateiner bei dem Satz eine ganz andere Vorstellung. Nämlich, dass es dem Menschen zu eigen ist, ständig Fehler zu machen und nur gelegentlich nicht einer Fehleinschätzung zu unterlegen. Zumindest was die Wahrnehmung angeht und ganz besonders, wie es um unser Gedächtnis steht, unterliegen wir ständig falschen Annahmen. Es gibt eine ganze Bibliothek von Untersuchungen, die von optisch, akustischen oder sonstigen Sinnestäuschungen erzählen. Die Bekannten optischen Täuschungen sind nur die Gelegenheit, bei denen die Fehleinschätzung offensichtlich ist. Tatsächlich irren wir uns in unserer Wahrnehmung ständig, ohne dass wir uns dessen bewusst werden. In einer zweiten Bibliothek könnte man sammeln, wie wenig wir uns auf unser Gedächtnis stützen dürfen. In anderen Worten, Irren ist nicht nur menschlich sondern nicht irren ist fast schon unmenschlich. Computer, zum Beispiel, irren sich nie. Äh, außer natürlich es ist es von einem sehr menschlichen Menschen falsch programmiert worden. Aber warum finde ich diesen Aspekt für die Partnerschaft so wichtig? Es gibt wahrscheinlich keinen zwischenmenschlichen Bereich bei dem so oft und so ausführlich darüber diskutiert wird, welcher Mensch sich irrt und wer nicht als in Partnerbeziehungen. Egal ob es um ein Jahresdatum geht, wann der erste Kuss war, oder ob die Suppe schon immer versalzen war oder nur ausnahmsweise einmal vor Jahr. Es wird über banale Fakten gestritten, wie hieß das, tolle lokalen Urlaub, genauso gibt es über wichtige Empfindungen ein Tau ziehen, wer sich irrt. Du machst dich in Gesellschaft immer lustig über mich. Das war doch nur das eine Mal letzten Silvester. Und jetzt kommt das Allerstimmste. Die Annahme, dass immer einer Recht und der andere Unrecht haben muss. Die Diskussionen gehen praktisch immer nur darum, wer die Sache richtig sieht und wer sich täuscht. Wer sich korrekt erinnert, und wer das falsche Datum im Kopf hat. Natürlich geht jeder davon aus, dass er selbst im Recht ist und der Partner definitiv falsch liegt. Und hier meine gewagte Behauptung. Wenn Mensch sein bedeutet, sich nicht auf seine Wahrnehmung und Gedächtnis verlassen zu können, dann kann es nur so sein, dass oftmals beide Unrecht haben. Deshalb kann man logischerweise nicht leugnen, dass dies der Fall in vielen Streitereien sein muss. Wenn einer sagt, unser letzter Sex war vor einem Jahr und der andere fest davon überzeugt ist, das war erst vor einem Monat, dann kann es sein, dass ein Spanner, der die beiden durchs Fenster beobachtet hat, genau weiß, dass es auf den heutigen Tag vor sechs Monaten war. Hm. Aber sogar der ehrt sich wahrscheinlich und verwechselt das Paar mit dem Nachbarn, wo er auch eine Nacht lang die beiden beim Liebesspiel beobachtet hat. Naja, deshalb finde ich es nützlich, wenn beide Partner sich einigen, dass sie vielleicht beide Unrecht haben. Und dass sie deshalb es müßig finden, weiter herauszufinden, wer der sich menschlich Irrendere ist. Wenn es ihnen und Ihrem Partner gelingt, mit dieser Zeitverschwendung aufzuhören, wer das richtige Gestern weiß, dann haben Sie beide mehr Zeit herauszufinden, wie Sie gemeinsam Ihr Morgen gestalten können. Übrigens, der Spruch ist eigentlich länger, als er in der Regel zitiert wird. Irren ist menschlich, aber auf Irrtümer zu bestehen, ist teuflisch. Ich würde den Satz entsprechend unserem Thema etwas abändern. Irren ist menschlich, aber darauf zu bestehen, wer sich irrt in einer Beziehung, ist teuflisch.